Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie unsere Infozeitung entsteht. Und dazu habe ich mir einen unserer Froschkönige eingeladen, der für uns die ganzen Printmedien macht. Hallo, Herr Fogusa, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, Frau Vandenburg, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Normalerweise sitzt hier jemand an meinem Platz, der, dem Sie die Fragen stellen, aber ausnahmsweise bin ich derjenige, der heute Ihnen die Fragen stellt. Der es mich heute ausfragt, sozusagen. <lacht> es ja. geht nämlich um die Info-Zeitung. Ja. Frau Vandenburg, warum braucht der Verein Froschkönige eine Info-Zeitung? Also zum einen finde ich persönlich es wunderschön, wenn man in einer Zeitung blättert. Ja? Das heißt, ich nehme die Zeitung und blättere drin und habe direkt vor mir, was mich interessiert. Und es ist einfach schön, ist zwar ein bisschen Oldschool, mhm. aber Trotz Internet lieben unsere Spender, Spenderinnen, Interessierte, Förderer und Freunde der Froschkönige unsere Zeitung. Mhm. Dafür machen wir sie. Was für Themen stehen denn da in der Zeitung und woher kommen sie überhaupt? Das, äh, in der Zeitung stehen zum Beispiel alles, was in einem Jahr die Froschkönige fabriziert haben. Das heißt, ob Veranstaltungen für uns waren, wir Veranstaltungen gehabt haben, wir Treffen gehabt haben oder Spender kamen und eine Spende mhm. gebracht. Also es ist ein Jahr zusammengerafft in dieser Zeitung. Die Zeitung gibt es ja schon äh, ziemlich lange, also genau genommen, äh, seit es der Verein eigentlich mhm. gibt. Können Sie sich noch an die erste Ausgabe erinnern? Ach, Herr Wie Herr sah die denn aus? Ach, Herr Fuguser. Natürlich kann ich mich an die erste Ausgabe erinnern. Acht Seiten, no? mhm. ein dünnes Heftchen mit ganz spannenden Sachen. Unter anderem ist in dieser Zeitung unser aller, allererstes Projekt. Eine Mutter mit zwei Söhnen, wo die Söhne auf verschimmelten, vergammelten Matratzen schliefen mhm. und wir den Kindern neue Betten inklusive Matratzen besorgt haben. Und ein weiterer Froschkönig, hat ähm, der Herr Legner, hat damals äh, dafür gesorgt, dass ähm, das Kinderzimmer spurenfrei war. Also wir haben schon eine ganze Menge damals getan. Und mit den Jahren ist das natürlich immer noch mehr geworden. Wenn wir natürlich diese erste Ausgabe vergleichen mit der letzten, also sprich die Zeitung für 2020, mhm. ist es natürlich ein großer Unterschied. Ja, ja, die erste Zeitung hatte acht Seiten, ja, also mhm. ganz dünnes Blättchen. Die 2020 Zeitung hat ja... Den Vorteil, dass sie noch ein Sonderheft hat, nämlich das Corona-Sonderheft. Ähm, insgesamt sind es 100 Seiten. Also, das ist mittlerweile ja. ein Buch. Ja. Ja. Was ist denn auf der Titelseite von der Zeitung äh, von äh, 2020? Wir haben auf der neuen Zeitung, schauen Sie mal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, unsere Frau König, unsere allererste Schuhpatin. sie ist mittlerweile über zehn Jahre bei uns mhm. und äh, zum Zehnjährigen haben wir ihr diese Titelseite gewidmet. Wir haben aber nicht nur unsere normale Zeitung, wo die, ähm, wo die Aktivitäten der Froschkönige vom ganzen Jahr drin sind, sondern wir haben auch unser Corona-Sonderheft, mhm. was entstanden ist, weil gerade in der Corona-Zeit im 2020 die Spender und Paten eine Extraspende geleistet haben, mhm. die meisten jedenfalls, mhm. und wir wollten Danke sagen und diesen Spendern und Paten zeigen, was wir mit ihrem Geld gemacht haben. danke Ihnen, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Vielen Dank, Herr Fogusa. Gerne. Aber schade, dass Sie nicht mehr Fragen an mich hatten. Außer diese vier. Na ja, wir werden das nachholen. Liebe Zuschauer, das war unser Interview für die neue Zeitung, die Sie jetzt im Anschluss sehen, wie sie entsteht. Unser Herr Funguser wird Sie dabei dann begleiten. Wie in jedem Frühjahr erstelle ich für die Froschkönige die Infozeitung und wie immer bekomme ich diesen Ordner hier. Frau Vandenburg hat ihn sehr sorgfältig aufbereitet, alle Inhalte nach Themen geordnet und ich bin sehr gespannt, wie die neue Zeitung dieses Jahr aussehen wird. Das Wichtigste für die Gestaltung der Infozeitung ist für mich die Titelseite. Bei dieser Ausgabe widmen wir die Titelseite dem zehnjährigen Jubiläum von Nadja König als Schuhpatin für den Verein. Ich bekomme die Bilder für jede Ausgabe aus unterschiedlichen Quellen. Meistens kommen die Fotos von den Familien. Dann gibt es Bilder aus dem Büro, während die Familien zu Besuch sind. Zudem gibt es Fotos von Checkübergaben und vieles mehr. Mit all diesem Material arbeite ich und weil die Fotos sehr unterschiedlich sind in Bezug auf Qualität, mache ich einfach das beste daraus. Die Fotos für die Titelseite zeigen Frau König bei ihrem Besuch im Büro mit Frau Vandenburg. Die Farbgestaltung passe ich der Farbanmutung der Fotos an. In diesem Fall ist die Farbwahl betont weiblich, passend zum Thema. Wenn nötig, kombiniere ich die Fotos mit Grafiken, um erstere noch mehr zur Geltung zu bringen. Zusätzlich zu der Headline vermitteln Grafiken dem Leser das Thema auf Anhieb, so dass er weiß, was er in dem Artikel zu erwarten hat. Sobald die Titelseite fertig ist, arbeite ich mich von vorne bis nach hinten durch, bis alle Themen abgearbeitet sind. So, ein paar Wochen sind vergangen und die Zeitung ist nun endlich fertig. Das ist aber nur die erste Etappe. Denn in diesem Jahr machen wir eine Sonderausgabe und zwar das ist das Corona-Sonderheft. Das Corona-Sonderheft dokumentiert alle Sonderaktionen, die der Verein ins Leben gerufen hat, um für die Kinder und ihre Eltern die Zeit des Corona-Lockdowns erträglicher zu machen. Es gab Sonderaktionen, dazu gehören zum Beispiel eine extra Spende für den Kauf von Spiel- und Sportgeräten, damit die Kinder sich draußen auch austoben können. Oder es gab eine extra Zuwendung für ein Familienpicknick im Sommer und es gab eine extra Spende für den Besuch des Kölner Zoos für die Kinder und natürlich vieles mehr. Mit diesem Corona-Sonderheft möchten wir aber vor allem unseren Spendern dafür danken, dass sie uns in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit die Treue gehalten haben und uns weiterhin ihre Unterstützung zusichern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte denken Sie dran, teilen Sie uns, liken Sie uns und abonnieren Sie uns. Tschüss! Tschüss!